Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch über Mundspülungen reden, über ihren Sinn oder Unsinn und Wirkungen und Nebenwirkungen. Also bleibt dran! So viele von euch haben mich gefragt, welche Mundspülung ich empfehlen kann. Und das Thema Mundspülung ist ein riesiges Thema und ich kann das nicht beantworten, pauschal beantworten und deswegen mache ich da jetzt einmal ein video drüber und die erste gegenfrage die ich mal an euch habe ist warum möchtet ihr die mundspülung denn benutzen schreibt mir das mal bitte in die kommentare warum ihr eine mundspülung benutzen wollt oder warum ihr mich fragt welche ich empfehlen kann ob ich eine empfehlen kann und so weiter ich habe mir das mal überlegt und ich denke es sind zwei mögliche gründe erstens weil ihr eure Mundhygiene an sich einfach verbessern wollt und ihr der Meinung seid oder mich fragt, ob es Sinn macht, eine Mundspülung zur ganz normalen täglichen Mundhygiene hinzuzufügen. Das wird ja auch oft in der Werbung so suggeriert. Und das zweite ist, was ich mir denke, dass ihr bestimmte Probleme habt, dass ihr Zahnfleischentzündungen habt, vielleicht Parodontitis, tiefe Zahnfleischtaschen, dass ihr vielleicht viel Karies habt oder hattet in der Vergangenheit, viele Füllungen gemacht werden mussten und dann fragt ihr, ja brauche ich vielleicht noch eine Mundspülung zusätzlich, damit ich das in Zukunft nicht mehr habe für dieses Problem. Also das sind so die beiden Punkte und auf die möchte ich jetzt einmal eingehen. Kommen wir erstmal zum ersten Fall, dass ja die Werbung sagt, ihr braucht eine Mundspülung, ihr glaubt vielleicht daran und denkt, ja ich muss eine Mundspülung benutzen um eine optimale Mundhygiene zu haben. Und dazu kann ich euch sagen, das stimmt nicht. Eine gesunde Mundhöhle braucht keine Mundspülung. Ich verwende auch keine Mundspülung. Und eine Mundspülung einfach nur on top zur, zu einer guten optimalen Mundhygiene zu benutzen, ist eigentlich sinnlos. Das aller aller aller wichtigste, was ich immer wieder in meinen Videos sage, ist die mechanische Reinigung. Sprich, was ihr wirklich für eine optimale Mundhygiene braucht, ist eine Zahnbürste logischerweise. Da kommt es natürlich darauf an, welche Zahnbürste. Weiche Borsten sind wichtig. Die richtige Putztechnik ist wichtig. Dass ihr keinen kein Druck verwendet beim Putzen. Dass ihr einmal am Tag Zahnseide und Interdentalbürstchen benutzt. Und am besten noch eine Solo-Zahnbürste. Das gehört wirklich zu einer optimalen Mundhygiene dazu. Mundspülung nicht. Mundspülungen haben ja auch nicht nur Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen. Also die Bakterien in der Mundhöhle sind immer in einem Gleichgewicht und solange dieses Gleichgewicht nicht gestört wird, ist alles gut. Und eine Mundspülung kann das Gleichgewicht nicht verändern, es kann aber insgesamt alle Bakterien in eurer Mundhöhle töten. Das heißt auch die guten Bakterien werden getötet, die wir eigentlich haben möchten in der Mundhöhle. Und da kann es eben dann zu Nebenwirkungen kommen, zu Problemen, dass ihr aufgrund der Mundspülung überhaupt erst Probleme bekommt, die ihr sonst vielleicht nicht hättet. Und die andere Sache ist, wenn ihr wirklich Probleme habt, zum Beispiel eine Zahnfleischentzündung, dann kann es schon Sinn machen, eine Mundspülung zu benutzen, aber... Ich möchte euch ans Herz legen, dass ihr das nicht selbst entscheidet, ob es Sinn macht und wenn ja, welche Sinn macht, sondern dass ihr auf jeden Fall das von einem Zahnarzt abklären lasst. Denn wenn ihr Zahnfleischentzündungen habt, Parodontitis, Karies und so weiter, dann müsst ihr sowieso zum Zahnarzt zur Behandlung gehen. Der muss eine Therapie mit euch machen. Und damit ist es nicht getan, wenn ihr einfach irgendeine Mundspülung benutzt. Also es muss immer erstmal eine Behandlung beim Zahnarzt erfolgen und davor natürlich die Diagnose. Und der Zahnarzt sollte euch empfehlen, also ob eine Mundspülung für euch sinnvoll ist oder ob ihr vielleicht trotzdem keine braucht. Und wenn ja, welche Mundspülung und auch für wie lange ihr die Mundspülung dann benutzt und in welcher Konzentration der Wirkstoff verwendet werden sollte. Und ich möchte euch trotzdem ein paar Informationen geben, weil ich es immer wichtig finde, dass man selbst informiert ist und Bescheid weiß. Aber das ist für mich eben ganz, ganz wichtig, das einmal vorweg zu sagen, dass das letztendlich der Zahnarzt entscheiden sollte. Oder die Prophylaxehelferin, die kann das auch. Also fangen wir erstmal damit an, was für Mundspülungen es überhaupt gibt. Es gibt ja antibakterielle Mundspülungen und nicht antibakterielle Mundspülungen. Ich habe hier meine nicht-antibakterielle Mundspülung da. Das ist jetzt die Elmex Sensitive Professional. Die ist nicht antibakteriell, aber enthält eben Fluorid und zusätzlich den arginin der bei kälteempfindlichen Zähnen helfen soll. Also er hilft auch. Die Zahnpasta habe ich euch ja schon empfohlen bei kälteempfindlichen Zähnen. Ihr müsst aber nicht noch zusätzlich so eine Mundspülung benutzen. Also die nicht antibakteriellen Mundspülungen, welche auch immer das sind, die bringen eigentlich nicht viel. Also sie bringen frischen Atem, aber den auch nur kurzfristig. Und ansonsten dieses Fluorid, das ist eben in sehr viel geringerer Konzentration enthalten als in Zahnpasta, meistens nur 400 ppm. Und... Okay, es ist in flüssiger Form vorhanden, also es kann besser überall hinfließen, das stimmt schon. Aber wenn ihr die jetzt benutzt, einfach so zwischendurch, dann habt ihr noch Belege auf euren Zähnen und durch die Belege kann das Fluorid nicht wirken. Und wenn ihr sie direkt nach dem Zähneputzen benutzen würdet, dann habt ihr zwar keine Belege mehr auf den Zähnen, aber was wollt ihr denn damit? Ihr habt gerade mit einer Fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne geputzt. Warum wollt ihr die jetzt noch benutzen? Also es macht keinen Sinn, die nach dem Zähneputzen noch zusätzlich zu benutzen. Und wann man es vielleicht machen kann, ist, wenn man jetzt ein Kind oder einen Jugendlichen hat, der eine feste Zahnspange trägt und der ist vielleicht sowieso gerade in der Pubertät und ein bisschen bockig und legt auf die Mundhygiene nicht so wert wie die Mutter oder die Zahnärztin das gerne hätte, dann kann man vielleicht sagen, dann ist so eine Mundspülung vielleicht besser als nichts. Aber wie gesagt, man darf sich da jetzt nicht so viel von erhoffen und es ist immer wichtiger, die mechanische Reinigung zu machen. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo es Sinn machen kann, so eine Mundspülung zu benutzen, aber ich entscheide das immer individuell, abhängig von der jeweiligen Situation des Patienten. Dann kommen wir jetzt zu den antibakteriellen Mundspülungen und da gibt es erstens ganz verschiedene Wirkstoffe. Da kann man sich überlegen, welcher Wirkstoff ist jetzt sinnvoll zu verwenden, in welcher Konzentration sollte dieser Wirkstoff sein und was das Wichtigste ist, möchte ich kurzfristig das benutzen oder langfristig. Kurzfristig heißt ungefähr zwei Wochen, maximal vier Wochen. Alles darüber hinaus ist langfristig. Wann kann es Sinn machen, kurzfristig eine antibakterielle Mundspülung zu benutzen? Zum Beispiel im Rahmen einer Parodontitis-Behandlung, wenn also der Zahnarzt eine Parodontitis-Behandlung durchgeführt hat und ich möchte begleitend, das unterstützen mit einer antibakteriellen Mundspülung. Dann kann es Sinn machen. Oder aber, wenn chirurgische Eingriffe gemacht wurden, damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Zahn zu ziehen, sondern wirklich chirurgische Eingriffe, wo die Mundhygiene wirklich erstmal eingeschränkt ist und die mechanische Reinigung nicht mehr gegeben ist. Zum Beispiel auch nach einem Unfall, wenn der Patient einen Unfall hatte, Kieferbrüche, dann müssen die Kiefer oft fixiert werden und ähm, oben und unten so zusammengetratet werden und dann kann der Patient keine Mundhygiene mehr machen. Dafür ist es super, dass es diese antibakteriellen Mundspülungen gibt. Langfristig kann es Sinn machen, zum Beispiel bei älteren Patienten, die einfach die mechanische Reinigung nicht mehr hinbekommen, aufgrund des Alters und motorischer Einschränkungen, natürlich auch bei geistigen oder körperlichen Behinderung, einfach immer dann, wenn die mechanische Reinigung nicht mehr gegeben sein kann. Dann kann es Sinn machen, langfristig antibakterielle Mundspülung zu benutzen. Auch zum Beispiel in der Schwangerschaft könnte es sinnvoll sein, eine antibakterielle Mundspülung zu benutzen. Auch vielleicht ja bei festen Zahnspangen, da kann man auch nochmal schauen, nehme ich eine nicht-antibakterielle oder eine antibakterielle Mundspülung, bei gewissen chronischen Erkrankungen kann es Sinn machen oder bei einer gewissen Medikation, auch zum Beispiel vor oder während der Bestrahlung oder Chemotherapie bei Krebspatienten. Das sind alles so Sachen, wo es Sinn macht, dass es diese Mundspülungen gibt und dann sollte oder könnten sie unter Umständen verwendet werden. Dann kommen wir jetzt mal zu den verschiedenen Wirkstoffen der antibakteriellen Mundspülungen. Da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Wirkstoffe. Ich gehe jetzt auch nur auf einige davon ein, weil sonst wird das hier definitiv den Rahmen sprengen. Und ich glaube, so sehr ist es dann auch nicht von Bedeutung. Aber so die Hauptvertreter, die möchte ich jetzt einmal kurz ansprechen. Der Goldstandard unter den Wirkstoffen ist Chlorhexidin. Das wird auch CHX abgekürzt. Und dieses CHX ist in verschiedenen Produkten enthalten. Also die Hauptfirma, die Chlorhexidin enthält, ist chlorhexamet Es gibt aber auch andere Produkte, die CHX enthalten. Also zum Beispiel Parodontax hat eine Mundspülung mit CHX, Curaprox, Meridolmed und so weiter. Also es gibt da verschiedene, die CHX enthalten und damit wirken. CHX ist wie gesagt der Goldstandard, weil es die beste Wirkung auf die Bakterien in der Mundhöhle hat und sehr spezifisch wirkt. Es hat aber auch ziemliche Nebenwirkungen, vor allem, jetzt kommen wir nämlich auf die Konzentration zu sprechen, also es gibt CHX in unterschiedlicher Konzentration zu kaufen, als 0,2% darf es halt nicht langfristig verwendet werden. Langfristig kann man CHX in niedrigerer Konzentration nehmen, 0,6% zum Beispiel. Und je nachdem, wie hoch die Konzentration ist, fallen natürlich die Nebenwirkungen auch stärker aus, aber trotzdem gibt es eben diese Nebenwirkungen von CHX. Dazu zählen zum Beispiel Geschmacksirritationen, Verfärbungen, also CHX macht ziemlich starke Verfärbungen an den Zähnen. Das ist alles reversibel, aber es ist halt ja eine Nebenwirkung, die da ist. Außerdem kann es zu Schleimhautirritationen kommen, also die Schleimhaut kann sich sogar richtig abschälen unter Umständen. Es kann sein, dass es sehr stark brennt und sehr scharf ist im Mund und dieses brennende Gefühl eben in der Mundschleimhaut weiter bestehen bleibt. Und es kann auch zu Pilzinfektionen kommen und darum ist es eben ganz, ganz wichtig, dass es vom Zahnarzt verordnet wird, kontrolliert wird und gesagt wird, in welcher Konzentration für welchen Zeitraum sollte es denn verwendet werden, wenn es verwendet werden muss. Es wird auch diskutiert, ob CHX zu Resistenzen bei den Bakterien führen kann, also ob die Bakterien resistent werden. Da gibt es Beobachtungen, dass es tatsächlich so ist, aber wenn man CHX wieder absetzt und eine Pause einlegt, dann sprechen sie auch wieder auf dieses CHX an, also diese Resistenz ist dann nur vorübergehend. Dann gibt es als weiteren Wirkstoff ätherische Öle, zum Beispiel enthalten in Listerina. Bei Listerina ist in den meisten aber auch Alkohol enthalten. Das würde ich dann nicht unbedingt verwenden. Ich würde lieber alkoholfreie Varianten von Listerina nehmen, wenn man ein Listerina nimmt. Und da gibt es entweder Listerina Zero, hieß das früher. Das heißt jetzt meine ich cool Mint, wurde umbenannt. Oder Listerina Carius Schutz. Also die beiden enthalten keinen Alkohol und ansonsten ist der Alkoholgehalt nämlich echt hoch und das wiederum hat ja auch Nebenwirkungen und auch das kann nicht jeder verwenden mit Alkohol, also Kinder, Schwangere, trockene Alkoholiker und so weiter, sollten da sowieso die Finger von lassen, aber generell würde ich das mit Alkohol nicht unbedingt verwenden. Ätherische Öle wirken nicht ganz so gut wie CHX, ist klar, CHX ist halt der Goldstandard, aber es wirkt trotzdem ganz gut, also bei längerfristigen Behandlung, da kann man auf jeden Fall Listerine schon verwenden. Dann gibt es als weiteren Wirkstoff Cetylpyridiniumchlorid, das ist zum Beispiel in Odolme 3 enthalten, aber auch in anderen Mundspülungen, aber Odolme 3 ist halt das bekannteste, darum nenne ich das einmal, damit ihr das zuordnen könnt. Und dieses Cetylpyridiniumchlorid wirkt auch, nicht so gut wie CHX, aber eben auch nochmal deutlich schlechter als ätherische Öle. Und darum würde ich dann eher zu den ätherischen Ölen greifen, als zu dem Cetylpyridiniumchlorid. Und dann gibt es eben auch noch die Wirkstoffkombination von Aminfluorid und Zinfluorid. Das ist zum Beispiel in der klassischen Meridol enthalten. Und auch das wirkt deutlich schlechter als ätherische Öle, ist dafür aber ein bisschen sanfter zur Mundschleimhaut, hat weniger Nebenwirkungen. Aber wie gesagt, die Wirkung ist halt auch weniger. Und dieses Zinn aus dem Zinnfluorid, das kann bei langfristiger Anwendung auch zu diesen Verfärbungen führen. Es macht nicht ganz so starke Verfärbungen und nicht so schnell wie CHX, aber auch da kann es eben auf jeden Fall zu Verfärbungen kommen. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Mundspülungen haben ja nicht nur Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen. Deswegen sollte gut überlegt werden, ob eine Mundspülung überhaupt verwendet werden sollte und wenn ja, welche und in welcher Konzentration und für wie lange. Und das entscheidet am besten nicht ihr, sondern euer Zahnarzt oder eure Prophylaxehelferin. Dann könnt ihr euch merken, eine gesunde Mundhöhle braucht keine Mundspülung. Also einfach nur, weil die Werbung es euch so vorschreibt, würde ich jetzt keine Mundspülung benutzen, wenn ihr eine gesunde Mundflora habt. Ansonsten ist und bleibt die mechanische Reinigung das aller, aller, Allerwichtigste. Und wenn ihr damit irgendwie Probleme habt, dann erstens schaut meine Videos zu den ganzen Themen an und zweitens übt, übt, übt. Also das ist das Wichtigste, dass ihr eure mechanische Reinigung gut hinbekommt, damit ihr eben ja, eine super Mundhygiene habt und all diese Probleme wie Karies, Zahnfleischentzündung und Parodontitis gar nicht erst bekommt dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich kann auch gerne noch ein zweites und drittes Video zu dem Thema machen. Es gibt sehr viel zu erzählen, aber es ist für mich immer hilfreich, wenn ihr ganz konkrete Fragen habt, die kann ich dann in einem neuen Video nochmal gerne beantworten. Und ansonsten freue ich mich immer über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und es euch geholfen hat. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und drückt auch gerne auf die Glocke, dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.